Hallo und herzlich willkommen hier bei Modellbahn Union. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Produktpräsentation in H0. Heute möchten wir euch eine Eigenproduktion vorstellen, nämlich unsere Fairboot-Güterwagen, einmal in der Epoche 3 und einmal in der Epoche 4. Ihr kennt das von uns, ein paar Informationen zum großen Vorbild gibt's. Dann schauen wir uns die Laufeigenschaften draußen auf der Modelleisenbahn an und dann gibt es natürlich noch alle Details und Informationen zu unseren Modellen und zum Schluss natürlich auch noch unsere Artikelnummern. Der Fahrplan steht, wir legen los. Beginnen wir mit den Informationen zum großen Vorbild. Wir haben hier einen Fährboot-Rungenwagen mit der genaueren Bezeichnung RBMMS 55 der Deutschen Bundesbahn. 1954 war es soweit, da bestellte die Deutsche Bundesbahn insgesamt 25 Fährboot-Rungenwagen dieser Bauart bei der Firma Fuchs in Heidelberg. Diese wurden nach UIC Richtlinien gebaut und wurden 1956 ausgeliefert und kamen da dann natürlich auch direkt zum Einsatz für den innerdeutschen Güterverkehr bei der Deutschen Bundesbahn. An den Längsseiten erhielten die Wagen Rungen aus Pressblech und an den Stirnseiten waren die Rungen aus Profilstahl. Das sind einmal diese hier an den jeweiligen Enden und hier an den Längsseiten waren es dann die Rungen aus Pressblech. Die Seitenwände hier unter den Rungen, also praktisch hier diese Ladebordwand, die war abklappbar. Das diente damals eben dazu, dass man zum Beispiel den Wagen einfacher beladen konnte. Wenn man ihn zum Beispiel an einer Rampe ranrangiert hat, dass die Autos direkt drauf fahren konnten oder schwere Lasten, die transportiert werden sollten, konnten dann direkt mit dem Gabelstapler auf die Ladefläche gefahren werden und konnten dann dort direkt verzurrt werden. Und so war auch natürlich das Abladen wieder sehr einfach. Die Rungen wurden auch natürlich genutzt, zum Beispiel wenn man leicht sich verrutschende Ladung laden wollte, zum Beispiel Baumstämme. Einmal haben diese Rungen diese Baumstämme an Ort und Stelle gehalten und dann hatte man hier oben natürlich auch nochmal die Möglichkeit, das Ladegut runterzuzurren, dass sich das auf der langen Fahrt sich nicht bewegt. 1962 orderte die Deutsche Bundesbahn 30 weitere Exemplare dieser Bauart als Ersatz für die noch vorhandenen RBH 21 Wagen und bestellt wurden diese Wagen bei der Firma LHB. Weitere 100 Wagen kamen dann auch noch hinzu bei späteren Bestellungen in den Jahren 1963 bis 1965 und somit ergab sich dann ein Gesamtbestand dieser Wagen von sage und schreibe 155 Exemplaren. Im Zuge der Umzeichnung, die damals ja jedes Fahrzeug der Deutschen Bundesbahn durchgemacht hat, wurden die Wagen bis 1968 zu LFS-T-569 umgezeichnet und Anfang der 1980er Jahre wurde dann daraus durch kleinere Umbauten die Bezeichnung LFMS-T-569. Und in unserem Modell ist das der Wagen der Epoche 4. Der hat hier auch auf der Längsseite jeweils dann auch genau diese Bezeichnung draufstehen. Zur damaligen Zeit war der Bestand 1984 dann vollzählig und wurde Mitte der 80er Jahre dann aber vorwiegend nur für den Bauzugdienst benutzt für den Transport von Schwellen. Und der letzte Wagen dieser Bauart verließ 1995 die Schienen der Deutschen Bundesbahn. Kommen wir nun zu unseren Modellen in 1 zu 87. Und da schauen wir uns natürlich erstmal an, wie kommen die Waggons zu euch. Wir haben hier unsere exklusive Modellbahn-Union-Verpackung, wo wir hier auf der Seite auch nochmal die genauere Bezeichnung mit unserer Artikelnummer drauf stehen haben. Dann haben wir eine Blisterverpackung im Inneren, wo der Wagen sicher drin verstaut ist. Und als Zurüstbeutelchen gibt es dieses ja doch wirklich überschaubare Tütchen, wo wir einmal noch zusätzliche Rungen drin haben. Wir haben einen Zughaken und die Bremsschläuche noch mit drin, die dann optional auf einer Seite dann montiert werden können. Wenn man den Wagen in die Vitrine stellen möchte, kann man natürlich auf beiden Seiten die Kupplungen rausziehen und beide Seiten voll zurüsten. So ergibt sich natürlich der Zustand, wie er draußen in der Realität auch. Zu finden ist. Wir haben bei dem Wagen das Modell einmal der Epoche 3 auf dieser Seite und einmal das Modell der Epoche 4 auf dieser Seite. Die Unterschiede sind eigentlich nur hier am Längsträger zu finden, denn in der Epoche 3 hatten wir noch die Bezeichnung RBMMS 55 und durch die Umzeichnung in den 80er Jahren des UIC-Rasterverfahrens hat man dann hier am Längsträger dann natürlich eine etwas andere Bezeichnung und auch die Daten, die auf diesem Güterwagen durch Umbauten dann stattgefunden haben, haben sich natürlich auch geändert. Man muss sich das so vorstellen, die Bezeichnung RBMMS sind im Prinzip einmal die Kennzeichnung, was es für einen Wagen ist, nämlich ein Rungenwagen und, also der erste Buchstabe wird immer groß geschrieben, das ist die Art des Güterwagens und die Buchstaben, die danach kommen, werden immer stets klein geschrieben und das sind Eigenschaften dieses Waggons. Zum Beispiel S steht für eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, wobei SS für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 steht. Durch, wie eben schon gesagt, Umbauten haben sich die Wagen halt dadurch halt minimal unterschieden. Wir haben beide Wagen exakt nachgedruckt, was die Längsträgerbedruckung angeht, wie natürlich auch hier in der Mitte zu finden. Keine Sorge, wir machen natürlich Detailaufnahmen. Der Lastwechsel zum Beispiel, Bremse ausgeschaltet, das sind Sachen, die wir auch farblich koloriert haben, so wie wir sie auch im Original vorzufinden haben. Wir haben hier ein NEM Kupplungsschacht 362 mit Kupplungskinematik und Bügelkupplung beiliegend. Wir haben einmal hier die Betriebsnummer 435 027 und hier die Betriebsnummer, die jetzt etwas länger ausfällt durch die neuere Nummerierung 21 80 41 42 147-8. Wir haben abnehmbare Rungen, das sind die hier an der Seite, die kann man dann entweder unter den Wagen legen oder man legt sie sich auf die Seite, wenn man je nachdem was Größeres transportieren möchte und sie halt auch unten stören, kann man sie auf die Seite legen und kann man dann nachher wieder relativ einfach draufstecken. Hier, beides ist äh, Deutsche Bundesbahn und wir haben, wie eben schon gesagt, äh, eine recht große Ladefläche und zwar eine genauen Maßen sind einmal die Länge über Puffer von 14,3 cm und die Ladefläche hat eine Größe von 12,7 x 2,3 cm. Kommen wir am Schluss unseres Videos noch unter anderem zu den Artikelnummern. Einmal die Artikelnummer von unserem Epoche 3 Fährbootwagen, das ist die Artikelnummer MU, h 0 g 5000 und am Ende noch eine 1 dran. Und für den Fährbot Rungenwagen der Epoche 4 haben wir die Artikelnummer MU h 0 g 500 und die 12 am Ende. Alternativ haben wir auch natürlich noch den Service im Angebot, die Wagen umzurüsten auf Wechselstromachsen. Das ist eine optionale Sache, die ihr auf unserer Homepage auswählen könnt. Versionen mit Ladegut wählen Sie über das Auswahlmenü aus. Je nach Ladegut handelt es sich um Fertigmodelle von der Firma Löwe oder Bausätze von der Firma Union. Das Ladegut wird als separates Teil geliefert. Die Abbildungen zeigen eventuell Ladegutvarianten, die derzeit nicht lieferbar sind zum Bestellen verfügbar sind die im Auswahlmenü angezeigten Varianten. Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen mit Ladegut unter Umständen ein Modell mit anderer Betriebsnummer zeigen. Geliefert wird das Modell mit oben genannter Betriebsnummer. Weitere Informationen zu unseren eigenen Modellen finden Sie auch auf unseren Informationsseiten sowie im zu den Modellen passenden Blogbeitrag. Und das war es auch schon mit unserem Video für heute mit unseren Verboterungenwagen. rungenwagen Ich hoffe, es hat euch gefallen. Sollten jetzt noch Fragen eurerseits offen sein, kein Problem. Einfach unter dem Video die Kommentarfunktion nutzen oder uns direkt eine E-Mail schreiben. Ihr kennt es, wir werden uns natürlich schnellstmöglich bei euch melden. Alle weiteren Informationen zu diesen Modellen oder auch zu anderen unter www.modellbahnunion.com. Kein Problem, auch dort gibt es die Wagen in unserem Webshop. Einfach unsere Artikelnummer eingeben, in den Warenkorb legen und liefern lassen. Das war's, macht es gut, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, tschüss.